10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top Décollage Am 19. Dezember 2013 startete der ASPRO-BITRI-Satellit GAIA der europäischen Weltraumorganisation ESA vom Weltraumbahnhof Sinamari bei Kuhn im Französisch-Gujana mit einer russischen Soyuz-Brigatte-Trägerrakete.